Guten Tag, mein Name ist Hildegard Ellendorf und ich bin Stadtführerin in Heilbronn. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dem virtuellen Rundgang durch den Ziegeleipark in Böckingen. Vor 40 Jahren wurden hier noch Ziegel hergestellt, die auch teilweise in den Böckinger Häusern verbaut sind. Es war anschließend nach dem Ende der Produktion absolute Industriebrache, aber der Stadt Heilbronn hat ist es gelungen, aus dieser Industriebrache einen wunderschönen Bürgerpark zu machen. Dieser Bürgerpark lockt alle Leute beim ersten Sonnenstrahl schon an, dass sie hier verweilen können, picknicken können, grillen können. Und ähm, auch an die Kinder ist gedacht, denn es sind zwei wunderschöne Kinderspielplätze entstanden, ein Abenteuerspielplatz und ein Wasserspielplatz. Das Interessante dabei ist, dass sowohl beim Abenteuerspielplatz als auch im Wasserspielplatz die alten Steine der Ziegelei mit verbaut sind. Es war nämlich ein Grundsatz, dass kein Stein die, den Park verlassen sollte. Diese Steine findet man auch in den Mäuerchen drumherum. Das Zentrum des Parkes ist ein großer See. Hier tummeln sich nicht nur Enten und Blässhühner, sondern es schwimmen auch Karpfen da drin, ein Reiher kommt regelmäßig zu Besuch und man hat neulich auch ein Nutria entdeckt. Ich selber habe hier sogar schon einen Eisvogel gesehen. In jedem Jahr brüten hier die Schwäne ihre Eier aus und führen dann ganz stolz ihre Jungen den Besuchern vor. Wie ein Wächter thront der Wasserturm von Böcking über dem Park. Er wurde gebaut 1929 von dem damaligen Ortsbaumeister Karl Scherning. Er ist 38 Meter hoch und hat ein Fassungsvermögen von 500 Kubikmetern. Heute befindet sich da natürlich kein Wasser mehr drin, sondern ganz oben ist eine Funkstation. Der Ziegeleipark zieht sich aber durchaus auch noch nach Westen. Und im Westen sieht man dort auch Schienen, die aus der Ziegelei übernommen worden sind. Und ganz am Ende ist ein Aussichtspunkt, der uns zu dem Heuchelberg führt und zu den Nachbargemeinden. Ich lade Sie auch ein, diesen Ziegelei-Park noch einmal real zu besuchen. Diese realen Führungen können gebucht werden über die Touristeninformation in der Kaiserstraße. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.